So, herzlich willkommen ähm, auf den Kanal Sonstofa Studios. Heute ähm, gibt es mal keine Musik, sondern ähm, mal ein paar Infos über die Lizenzen. Jetzt gibt es sehr viele verschiedene Lizenzen, aber ich habe es recht einfach gehalten. Generell, meistens äh, benötigen die Leute entweder eine Standardlizenz, das ist wenn ihr ein äh, Internetprojekt macht, Social Media das veröffentlicht wollt oder auf YouTube, dann könnt ihr euch eine Standardlizenz äh, besorgen bei uns, bekommt nur ein Zertifikat dazu und das belegt für die GEMA, das kann man der GEMA auch, auch schicken, wenn es ähm, da eine Nachfrage gibt, belegt, dass es Creative Commons äh, registriert ist, die Musik und ist unbegrenzt gültig. Solltet ihr aber auch noch ähm, den Film ins Kino bringen wollen oder ins Fernsehen oder den Podcast in ein öffentlich-rechtliches Radio oder in ähm, äh, privat, äh, privat kommerziellen Sender, oder eine oder eine Dvd produzieren, dann ist für euch die Power-Lizenz die richtige. Upp, da ist die Power-Lizenz. Die umfasst dann alles so ziemlich, nur nicht exklusiv. Also es ist eine, auch eine, eine Volllizenz, mit der könnt ihr fast alles machen. Nur nicht weiterverkaufen. Also eine einzige Sache bei allen Lizenzen ist, der Weiterverkauf muss mit ähm, uns geklärt werden. Mit, bei allen anderen auch. Und, ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet einfach an Kontakt at musikbrause.de unten in der Beschreibung auch drin. Und äh, ansonsten euch noch einen schönen Tag. Hier oben äh, rechts, da ist er, uh, der Elefant. Und das erste Test mit Greenscreen. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Tschüss.